Wieso es für dich Sinn ergeben kann, ein eigenes Amazon FBA Business aufzubauen und deine eigenen Produkte über Amazon zu verkaufen, besprechen wir heute. Dabei werden wir uns alle Vorteile anschauen, die ein Amazon Business mit sich bringt und wie du auch nebenbei dein eigenes Unternehmen hochziehen kannst. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir darüber, warum es sinnvoll ist, auf Amazon zu verkaufen bzw. sich ein eigenes FBA-Unternehmen aufzubauen. Denn heutzutage gibt es schließlich unglaublich viele Möglichkeiten, sich online ein eigenes Business aufzubauen, von denen definitiv einige relevant sind und auch gut sind, viele aber auch einfach nicht nachhaltig und auch langfristig nicht nutzbar was natürlich das Ziel mit einem eigenen Unternehmen sein sollte. Denn die Arbeit, die du jetzt in dein Unternehmen steckst, sollte im besten Fall der Grundstein für deinen zukünftigen Erfolg legen. Denn mit der Zeit sollte das Ganze natürlich auch proportional weiter wachsen und nicht nach zwei, drei Monaten wieder vorbei sein, wenn sich der aktuelle Business-Trend, den du zu dem Zeitpunkt verfolgt hast, vielleicht gerade in Luft aufgelöst hat. Deshalb starten wir einfach direkt mal rein und zwar auch mit dem ersten Vorteil und zwar sind das die eher geringen Einstiegshürden. Und natürlich wird für ein erfolgreiches Amazon FBA-Business auch ein gewisses Startkapital vorausgesetzt, um zum Beispiel Ware einzukaufen, den Import zu bezahlen. Aber was du nicht benötigst, sind einfach Mitarbeiter, ein extrem großes Lager oder auch extrem viel Vorwissen. Denn Amazon übernimmt den gesamten Versand deiner Produkte an den Endkunden wirklich. Und das macht es für viele überhaupt erst möglich. Auch mit geringerem Budget in das Unternehmertum reinzustarten und Amazon FBA da als erste Anlaufstelle auch zu nutzen. Abgesehen davon profitieren wir auch von der Marke Amazon selber, denn Amazon hatte sich als Ziel gesetzt, das, ich sage jetzt mal, kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein. Und meiner Meinung nach ist das Ganze auch geschafft, denn das sorgt dafür, dass die Menschen einfach ein unglaublich hohes Vertrauen in die Plattform, in die Marke Amazon haben, was uns als Seller natürlich wieder zugute kommt. Denn wenn eine Person auf Amazon ist, ist die Wahrscheinlichkeit bis zu 20 mal höher, dass sie auch etwas dort kauft, als wenn sie einfach in irgendeinem Online-Shop am Shoppen wäre gerade. Und das ist auch der Unterschied denen einfach Vertrauen ausmacht. Denn Kunden wissen, sie können Ware kaufen, sie können die auch problemlos einfach zurückschicken, falls das Produkt auch nicht gefällt. Und aus dem Grund kaufen sie im ersten Schritt einfach, weil sie sich keine Sorgen darüber machen müssten, was äh, ja, vielleicht passieren könnte, wenn es doch nicht das richtige Produkt ist. Und das sorgt wiederum dafür, dass Amazon als Unternehmen auch wächst mehr Werbung machen kann, auch mehr Personen auf die Plattform wieder locken kann und holen kann, die dann wiederum deine Kunden potenziell werden könnten. Hier kommt es auch nicht nur auf die Personen an, die jetzt auf der Plattform mehr da sind, sondern auch Amazon als Unternehmen expandiert auch schließlich immer weiter und erschließt weitere Märkte, die für dich später als Verkäufer auch relevant sein können, weil dieser länderübergreifende Verkauf durch das Logistiknetzwerk von Amazon es dir als Verkäufer wirklich enorm leicht macht, da zu expandieren. Und das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt und zwar zur Skalierfähigkeit dieses Unternehmens oder deines Amazon-Unternehmens. Denn dadurch, dass Amazon wirklich den gesamten Versand deiner Produkte übernimmt, ist dein Zeiteinsatz wirklich unabhängig von dem Verkauf deiner Produkte. Und genau das ermöglicht es dir auch, dich immer weiter auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, dass du mehr Produkte auf den Markt bringst und einfach das Ganze ja, weiter vorantreibt. Denn ob du jetzt 10, 20 oder 100 Produkte am Tag verkaufst, ist wie gesagt vollkommen unabhängig davon, was du jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt machst. Denn wenn du zum Beispiel auch in Deutschland auf dem Marktplatz Deutschland Fuß gefasst hast, dann geht es später darum, auch in weiteren Marktplätzen letztendlich zu verkaufen. Und auch hier erleichtert dir, wie gesagt, Amazon den Weg, einfach eine noch größere Menge an potenziellen Kunden zu erschließen. Und da du die Ware sowieso direkt zu einem Amazon-Lager sendest, ist es auch vollkommen egal, wo du dich gerade befindest. Das heißt, die Ware wird jetzt von Asien zum Beispiel über ein Zwischenlager zu dem Amazon-Lager geschickt. Und das ermöglicht dir einfach wirklich orts- und zeitunabhängig zu arbeiten, was dir enorm viel Freiheit verschafft. Letztendlich kommt es aber natürlich auch auf den Erfolg deiner Produkte an. Denn das bringt uns äh, ehrlicherweise direkt zu einem weiteren Vorteil, denn als Amazon-Verkäufer hast du die Möglichkeit, wirklich datenbasiert vorzugehen. Das heißt, wir suchen keine Produkte raus, von denen wir glauben, dass sie sich eventuell gut verkaufen könnten, sondern nur Produkte, von denen wir uns auch sicher sind, dass wir mit diesen wirklich, äh, wirklich hohe Erfolgschancen haben. Und bestimmte Tools bieten uns hier einfach die Möglichkeit auch zu sehen, Hey, wie viel Umsatz macht denn welche Artikel überhaupt auch, und welcher Verkäufer macht, wie viel Umsatz etc., dass wir ja enorm viel Transparenz davon auch so ein geboten bekommen. Und genau diese Transparenz, die hilft uns auch dabei, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, um auch Produkte mit den größtmöglichen potenziellen Erfolgen auf den Markt zu bringen. Aber natürlich bringt uns auch das beste Geschäftsmodell der Welt einfach nichts, wenn wir nicht die Zeit haben, um damit richtig loszulegen. Und dadurch, dass du dir natürlich deine Zeit selber vollkommen frei einteilen kannst, hast du auch die Möglichkeit, hier nebenberuflich zu starten, um so die ersten Produkte auf den Markt zu bringen, so auch ziemlich risikolos ehrlicherweise zu starten. Und das ist auch ja, die Art und Weise, wie eigentlich der Großteil unserer Kunden das Ganze macht. Denn erstmal geht man her und bringt die Produkte auf den Markt, bis die ersten Gewinne da sind, die eventuell dein Haupteinkommen dann ablosen, ablösen könnten, wenn du das Ganze möchtest, wenn du dich dafür entscheidest, diesen Weg letztendlich zu gehen. Aber wie gesagt, hast du hier einfach selber freie Entscheidungs, äh, Entscheidungsgewalt, um dann zu schauen, okay, wann du wirklich, äh, ja, dich jetzt vielleicht von deinem jetzigen Job trennst oder vielleicht lässt du das Ganze einfach auch kontinuierlich nur als zweites Standbein weiterlaufen das ist wieder ganz dir überlassen. Aber während du letztendlich dein Unternehmen ganz nebenbei aufbaust, musst du auch, äh, was einen weiteren Vorteil darstellt, nicht in der Öffentlichkeit stehen. Du musst jetzt keine Videos machen, nicht irgendwo, irgendwo präsentieren, sondern der Aufbau des, äh, des, des FBA-Unternehmens läuft eigentlich sozusagen hinter verschlossenen Türen ab. Und tendenziell kannst du auch äh, ja, jeden Teil des Amazon-FBA-Business von zu Hause aus durchführen. Ob es jetzt die Recherche ist, die Kommunikation, der Import, was auch immer. Du müsstest das Haus eigentlich nicht dafür verlassen, was natürlich für viele auch ein enormer Vorteil ist und das waren auch die Vorteile, die ein Amazon FBA Unternehmen mit sich bringt. Natürlich hat jedes Business immer Vor- und Nachteile, aber hier ist es ganz klar so, dass die Vorteile deutlich aufgrund der genannten Punkte überwiegen, was FBA auch vor allem in der jetzigen Zeit zu einem sehr, sehr lukrativen und auch sinnvollen Geschäft macht. Denn dass der Onlinehandel boomt, darüber glaube ich, muss ich nicht sprechen, was natürlich auch ein weiterer äh, Vorteil hier in der ganzen Sache ist. Aber ich denke mal, das ist jedem ehrlicherweise auch bewusst. Das war es eigentlich auch schon mit den Punkten, warum du definitiv auf Amazon verkaufen solltest. Wenn du jetzt gerade an dem Punkt stehst, zu überlegen, okay, wo soll ich mich selbstständig machen? Was kann ich erstmal jetzt tun, um den ersten Schritt in die Richtung Unternehmertum zu gehen? Da kannst du auf jeden Fall dir den einen oder anderen Punkt hier noch nochmal anschauen, um dann auch ja, für dich selber die Entscheidung zu treffen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. abonniere den Kanal, um auch keine weiteren Videos zum Thema... Amazon FBA zu verpassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.